ja, also ganz toll, dich wiederzusehen nach drei Jahren Corona, 24.1. in Düsseldorf. Heute ist der Tag der Bildung, ganz toll, weil ich glaube 24.12. weiß jeder, das ist Weihnachten. Tag der Bildung ist ich, in den Spitzenmedien noch nicht so angekommen. Nein, also es ist vor allem was ganz Wichtiges, es geht um Kinder. Ja, nicht nur um Kinder, sondern ganz grundsätzlich um Bildung. Und äh, wie wir alle wissen, äh, haben Kinder nicht überall auf der Welt Zugang zu Bildung. Wir können es, wir, nicht nur wir beide, aber alle, die sag ich mal eine ähnliche Profession, Leidenschaft haben, wir können ermöglichen, dass äh, Bildung gerade durch Digitalisierung weltweit allen zugänglich ist. Auch dort, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht einmal erlaubt ist. Richtig. Und ich glaube, wir müssen generell auch mal ganzheitlich in Systeme investieren und gute digitale Inhalte investieren, weil sonst kriegt man die Durchdringung gar nicht hin. Definitiv. Wusstest du, dass es diesen Tag der Bildung erst seit fünf Jahren gibt? Von der UNESCO übrigens. Ja, das ist eigentlich ganz traurig, dass das in den spitzmähen ja. gar nicht so Zeigt eine Präsenz hat. aber auch, dass es jetzt endlich angekommen ist und dass wir alle was dafür tun sollten. Genau. Und ich sag mal, wir machen heute hier Werbung für den Tag der Bildung auf unseren Social Media Kanälen. Aber ich hoffe, es wird geteilt. Macht Werbung für den Tag für uns. Nicht unbedingt, aber macht der Werbung für den Tag. Der Bildung für Kinder. Genau.